Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 2 voraus. Zumindest, als auch die zwei Videos über Wachstum, die davor stehen. auch andere Sachen. Siehe bitte die Links unten. Zinsens. Zinseszins Wachstumsprozesse sind auch für das Banksystem sehr relevant. Das Guthaben in einem Konto wächst jährlich um den Zinssatz. Wenn man kein Geld aufhebt oder einzahlt, kann man das Guthaben nach beliebigen Jahren mit Hilfe der Formel EN ist gleich A mal 1 plus B durch 100, diese Formel halt hoch N, berechnen. A ist hier das Kapital am Anfang, E das Guthaben nach N Jahren, B der Zinssatz. Diese Formel haben wir zum ersten Mal bei den Wachstumsprozessen gesehen. Berechne jetzt eine Aufgabe, berechne das Guthaben in einem Konto nach 20 Jahren, wenn das Kapital am Anfang 100.000 Euro ist und der effektive Zinssatz 0,45%. Wie groß sind die Zinsen Z? Also nach N Jahren, das Kapital am Anfang und so weiter und so fort. Der Wert am Anfang ist hier gegeben 100.000 Euro. Ja. Der Prozentsatz ohne das Prozentsymbol ja, ist 0,45%. Das schreiben wir hier dann durch 100 hoch 20 ja? die Jahre sind 20 ja? und wenn man diese Rechnung macht ja? also das ist diese diese Rechnung hier das ist 1,0045 ja? hoch 20 und das ist 109.395,34 Euro also wir haben schon anderswo erklärt warum wir hier zwei Nachkommastellen benutzen müssen und wir haben auch im Kapitel über Zinsen und so äh, erklärt, dass man die Zinsen dadurch berechnen kann, indem man vom Endwert den Anfangswert, also vom Endkapital den Anfangskapital subtrahiert. In diesem Fall sind die Zinsen nach 20 Jahren 9395,34 Euro. Die Bank jetzt wie... Im, wie wir im Kapitel über Zinsen erklärt haben, benutzt unser Geld, um Geld zu investieren, zum Beispiel um Geld anderen aufzuleihen. Die Bank aber verlangt einen viel höheren Kreditzinssatz als der Zinssatz, den sie für unser Geld im Konto gibt. Ja? Und diese Werte sind also fast tatsächliche Werte von heute. Also das ist jetzt 2019 Anfang. Ja? So. Wenn man die gleiche Rechnung jetzt mit 2,5% anstatt mit 0,45% macht, bekommt man nach 20 Jahren den Wert 163.861,64 Euro gerundet. Ja? Und wie Sie sehen, die Zinsen, also der Gewinn, das ist nicht Zinsen, das ist Gewinn, also was die Bank mehr hat am Ende, ja? das sind diese Rechnung hier, 63 Euro, 1861,64 euro das allein hier jetzt das hier schon ist ein vielfaches von dem ja ein bisschen weniger als sieben mal so viel das reicht aber nicht die bank gibt dieses geld das der kunde so einbezahlt hat in seinem konto leitet diese Bank mehreren Leuten aus. Das bedeutet, sie bekommt nicht dieses Geld zurück, sondern zehnmal, je nachdem wie viele Leute sie das so wieder ausleiht, ich glaube, das ist jetzt zehn, ich bin mir nicht so ganz sicher, Das muss jemand so einen Wirtschaftswissenschaftler fragen, habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall, wenn es zehnmal ist, dass sie das, die Bank so das Geld ausleiht, dann bekommt sie am Ende ja, so viel Geld. Das ist wirklich unglaublich. Ja, wie auch immer. Also 629.221,10 Euro. Also 10 Cent. Ja, das bedeutet im Vergleich zu dem, was die Bank uns gibt. Ja, das ist, was die Bank dann zurückbekommt. Also ungefähr 70 mal, also 65 mal, was sie uns gibt. Natürlich können Kredite ausfallen, wenn es also nicht zurückgezahlt. Also das kommt nicht als Ganzes zurückzubauen Ein solcher Ausfall ist zunächst einmal das Risiko der Bank. Also so sagen zumindest die Banken. Zudem hat die Bank die Angestellten und die Infrastruktur, Bankgebäude, Computersysteme und so weiter und so fort zu finanzieren. Allerdings, die Banken sagen, dass sie äh, dieses Gewinn durch das Risiko äh, rechtfertigen nehmen sie tatsächlich nehmen sie in der tat dieses risiko auf also wie unsere nicht so weit hinter uns erfahrung gezeigt hat als die banken wirklich probleme haben dann wird das risiko vom staat vom steuerzahler bezahlt das war tatsächlich der fall das letzte mal bei der finanzkrise und der Staat hat dann, um Bankrott abzuwenden, wirklich das Geld der Steuerzahler gegeben, ohne eine Forderung, dass die Bank dieses Geld wieder dem Staat zurückgibt. Ja? Und das zeigt, dass die Banken letztendlich das Risiko nicht übernehmen, sondern sie übertragen dieses Risiko, mit dem sie allerdings ihr Gewinn rechtfertigen. Sie übertragen dieses Risiko. Wenn etwas schief geht, und wie wir ein bisschen weiter vorher, also im, im Video über Wachstum ge, äh, gezeigt haben, ja, dass etwas schief geht, ist, so wie die Banken mit dem Geld umgehen, wird immer wieder der Fall sein. Also dadurch kann, können die Leserinnen jetzt ihre eigene Folgerungen machen. Danke sehr.